Willkommen zurück zu einem kleinen LP. Und ich hoffe, ihr hört dieses Rauschen nicht auch. Das liegt daran, dass ich diese Tonspuren zusammenfügen muss. Weil What the fuck? Okay. So. Also, ähm, ja. Wir sind wieder zurück mit unserem 11 Singleplayer Evil Minecraft LP. Das war ja unser Welt. Machen wir direkt weiter. Ähm, ja. Ich wollte euch ja noch zeigen, ähm was hier oh, fuck. Äh, was nachts auf dem Friedhof spawnt, wo haben wir denn? das ist eine Mumie, das gefällt mir nicht. Tarn wir uns am besten mal, indem wir, uns, indem wir crouchen. Wo ist der? Kackt der, okay, hier ist kein Monster, jetzt kann man loslaufen. Da hinten ist der Friedhof. Wir gucken uns, ob sie schon da sind. Ja. Creeper, kam Creeper. Ach, hier, in der Wüste sind es Mumien, okay. Sonst sind es eigentlich Zombies, aber Mumien sind allgemein stark. Und, ja, wie mal seht, wie viel da äh, spawnen durch, die, die, durch diese äh, Sp äh, Grabsteine. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Ich gehe aber hier mal lieber weg. Ja, das, das gefällt mir nicht. Oh nein, ich habe ihn schon gesehen. Dich habe ich schon gesehen, mein kleiner Freund. Äh, weg von den Feldern. Da die... on, Creeper, Camo Creeper Okay, das sind Kammerkripper, die tarnen sich normalerweise. Aber in der Nacht sind sie halt schwarz. Ich habe Angst vor meinem Erzfeind, wo auch immer der ist. Ich habe ihn nämlich schon gesehen. Ich hoffe, er ist nicht hier drin. Gut, okay, hier drin sind wir jetzt wieder sicher. So, da ist nichts. Was haben wir denn? Ah, wo haben wir den gestoppt? Okay. Uh, wir haben ein Platinum-Ding, okay, Cooked Bacon, Samen, wir sollten mal warten bis Tag wird. Oder irgendwas zumindest machen. Jo, ähm, letztes Mal, also in der letzten Folge, anscheinend kommt dieser Mod gut an. Drei Likes innerhalb kürzester Zeit, also von ein paar Tagen. Gefällt mir natürlich. So, wenn ihr diesen Mod gefallen es wird so ablaufen, Fuch also wenn die 50 Folgen, oh das ist ein Baby, wenn die 50 Folgen erreicht sind, also ja, wenn die 50 Folgen erreicht sind, das ist ja unser Limit, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ja, 1 von 50, Part 51, nein, er hat uns gesehen, scheiß Camo Creeper, ah, leck mich, grinst mich hier noch an. Okay, ähm ich habe ihn wirklich nicht gesehen, das war jetzt keine Provokation. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, also sie sind, wenn sie erreicht sind. Dann oh the fuck der musik Cobblestone. Dann werden wir ähm jetzt eine Abstimmung machen, ob ihr denn weiter gucken. Worded, wollt, also ob ihr mehr Parts von diesem Mod wollt. Der Mod ist nämlich sehr umfangreich. Ich weiß nicht mehr, ob es reichen wird ähm, für 50 Folgen. Da werden wir wahrscheinlich nicht alles gesehen haben. Also das wird wieder ewig dauern, bis ich das repariert habe. Was äh, also für Wildschwein? Komm her. Ach, okay, zwei so Schweinefleisch. Das ist gut. Ja, und dann werdet ihr bestimmt... Machen wir weiter mit diesem Mod. Hören wir auf, Ble bleibt 250 Folgen. Oh. Ja. Also mir macht der Mod persönlich Spaß. super guckt, Bacon bringt ja gar nichts. Zack, zack. Ach ja, und zum, falls dieses 100-Abonnenten-Special überhaupt existieren wird, von dem ich gerade denke... Es wird ein Livestream sein. Ich weiß noch nicht, welche Seite. Ich werde mich noch entscheiden. Aber es wird ein Livestream und bekannt werden. Gebe ich dir auch noch die Seite. Und das Ziel dieses Livestreams ist, ihr werdet nicht, mich nicht sehen, weil ich keine Webcam besitze, leider. Sonst hätte ich es mit Facecam gemacht, aber leider geht das nicht. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wie ja, heißt es so schön? Es wird ein frage livestream sein. Ihr könnt mich alles fragen. Auch so Standardfragen wie, wie bist du auf deinen Namen gekommen und und und. Äh, es wird alles in diesem Livestream sein. Ja, und dann hoffen wir mal, dass das so ganz klappt, auch von Zuschauerzahl, weil wenn man mal die Videos anguckt, ich weiß nicht, ob es sich lohnen wird. Ich hoffe es natürlich. Äh, ja. Wenn man mal die Zuschauerzahl von Videos sieht, naja. Scheinen meine Videos nicht ganz so gut anzukommen bei meinen Abonnenten. Welches Video natürlich angekommen ist und welches ich richtig loben muss, ist das Daisy Video mit jetzt zurzeitig 400 Aufrufen, so viel ich weiß. Ich habe nicht genau geguckt, aber es war zumindest nah dran. Und ich hoffe natürlich auch, dass euch die Videos wirklich so gefallen. Und ja, Leider wird es keine solchen day videos mehr geben, da der Mod-Hersteller diesen Mod nicht mehr updatet. Und ja, deswegen kann ich halt nicht weiter aufnehmen mit dem lieben Herr Game ohne Zeit, LPHQ, falls er nicht seinen Kanal wieder wechseln wird. Oh man, ey, komm, ich will was in der Folge erleben. 20 Minuten sind ja schon fast wiederum. Nein, genau, das ist mein größter Feind. Diese fucking Baby-Creeper, die schleichen sich von überall an kann Ich nicht leiden stirb. Okay. Da hinten ist. Nee, ist ein normaler Creeper. Ganz normaler. Kein Kamo kein gar nichts. Scheiße, ich hab. das oh, muss was essen. es ah, für Tag. Wir selbst der Himmel Teller. Ah. Ich habe auch geplant, in Zukunft öfter so Livestreams zu machen, wenn ihr wollt. Wir werden nachträglich auf YouTube hochgeladen. Wenn es geht, hoffentlich. Es wird schon irgendwie gehen. Vielleicht nehme ich es einfach nebenher auf. Ich weiß es noch nicht. Ich, da muss ich mich noch informieren. Okay, ich brate das Schweinefleisch vielleicht wieder so, weil es bringt echt nichts. Ah. Erst du. Erst du. Ach ja, und äh, ihr entscheidet, soll ich diesen Blutmod ausschalten oder nicht? Den kann ich nämlich in den Einstellungen ausschalten. Das könnt ihr bestimmen, also, oh, schaut euch mal diesen getarnten kamokrübe Creeper an, ah, dich will ich aber nicht, den dem Wasser finde ich cool. Komm, bleib bei deinem Kaktus. Nein, du hast überlebt. Was soll ich mit dem Schießpulver, damit könnte ich höchstens Landminen machen. Ja, Landminen könnte man damit machen, das ist echt cool, also, was es hier alles gibt. Was die Münzen bringen, ist noch nicht klar, das wird wahrscheinlich irgendwann mal in einem Update irgendwas bringen, oder ah, bleib weg. Wasser Creeper sieht zwar cool aus aber ich will kein Mensch ah, ich habe jetzt keine Axt hm. ja da liegen noch Coins Coins haben wir schon damit müssten wir jetzt... Ew, wir haben ein Silbercoin oh, geh weg euch? Ich hasse euch. ja ja die halb halb Sand halb oh, ich dachte gerade da wäre einer hinter mir okay da ist einer gerade krepiert oh, schon insgesamt 115 Copper Coins das ist natürlich sehr oh. Guck mal, wie fucking typisch, die sich hier tarnen. Ich kann ihn nicht leiden. Wahrscheinlich werden wird man damit dann handeln können, wenn das, der Mod soweit ist. Das ist ja auf die 1.2.5. Ich würde euch gerne die Minecraft-Jar reingeben, weil dann müsstet ihr sie nicht irgendwo die 1.2.5-Jar herholen. Aber da ja leider das Weitergeben der Minecraft-Jar illegal geworden ist, weil sich sonst die Minecraft-Spieler einfach dass Minecraft cracken können, äh, noch leichter cracken können und ja oder irgendwie sowas. Also es, es kann schwer bestraft werden. In den USA wurden schon ge äh, Gerichtsverhandlungen gemacht, äh, von denen wollt ihr echt nichts wissen. Ich brauche Kohle dringend. Ich kann hier nicht down mit Holz beheizen. Ach so, wir haben ja erst 10 Minuten um. Fällt mir gerade auf. Dann können wir mal irgendwo in die Mine gehen. Eine Axt sollten wir mal mitnehmen. Oder zumindest craft mal. Wäre ja, mal vielleicht ganz schlau. Vielleicht merkt ihr, dass ich ein bisschen mehr rede. Also ja. Ich habe gemerkt, dass ich glaube ich ein bisschen zu still bin und dass das meine Zuschauer auch ein bisschen stört. Das gehört ja nicht in den Let's Play, wenn man still ist. Man sollte ein bisschen reden mit den Zuschauern. Man sollte für die Zuschauer immer da sein. Also immer reden. Nicht, dass sie sich irgendwann langweilen in dem Spiel. Und ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gerade zu schnell rede. Ich weiß es aber nicht. Also wenn ich jetzt schon aufatmen muss, dann rede ich bestimmt zu schnell. Auf jeden Fall werden wir diesen Friedhof jetzt erstmal hier kurz abholzen. und eines mache ich später, weil ich habe dann nachher keinen Bock, dass da irgendwie mal, ach was weiß ich, ach egal, vergiss. Wir suchen mal irgendwo vielleicht eine Cave schon eine vorfertige, weil ich habe mich keinen Bock bei jedem Mod hier runter zu graben. Da können alle möglichen Überraschungen sein. Ich habe schon viele Tieffallen entdeckt, die waren richtig mies. Ähm, was ich euch auch mal zeigen muss, ich hoffe, das gibt es auch für Sand. Zack, Zack, Zack, Zack, Zack, äh, wenn Blocks an. Okay, da scheint es schon mal nicht für Sand zu geben. Dann gehen wir mal eher in Grasrichtung. Noch nicht für Sand. Aber das wird bestimmt auch noch irgendwann geben. Oh, jetzt müssen wir erstmal hier rüber. Der äh, schwimmt so scheiße. Lang. Ah, da drüben könnt ihr es schon sehen. Die Blöcke sehen um die aus. Hm? Da auch, warte, da schwimmen wir jetzt hin. Da schwimmen wir jetzt hin. Hier drauf und? Ja, ja super. So habe ich mich heute im Bodensee gefühlt, wenn ich irgendwo runtergefallen bin von den Inseln. Und mich runtergeschockt hat. Ja, lass mal ganz gemein zu mir. Nein, Spaß. Ähm, ich war halt mit einer guten Freundin dort. Äh, da, guck, zum Beispiel hier. Diese. Die sind dann auch wie Steps. Also dieser fancy Block Mod ist echt geil, was die hier eingefügt haben. Ich glaube, den lasse ich auch drin, auch wenn manchmal die Framerate ein bisschen ruckelt, einbricht. Aber das bestimmt ihr. Und da ist ein Friedhof. Das ist mein bester Freund. Der Friedhof ist echt mein bester Freund wegen den und da oben. Da kriegt man immer so geile Sachen. So, jetzt muss ich dann nur erstmal drankommen. Ich brauche erstmal Au. Erstmal irgendwas abzubauen. Ich jetzt schon drei Likes. Okay bei diesem ersten Part und ich hoffe er gefällt euch wirklich dann mache ich nämlich mehr davon, wieso baue ich Sand ah das Kohle, dies baue ich zuerst ab, dies baue ich zuerst ab Sandstein könnte ich noch nehmen aber jetzt kriege ich ja ein bisschen Kabel wenn ich an die Kohle ran will das ist nur eins war super okay. gehen wir mal zu diesem Ding auch, oh nein noch sieben Minuten, das sind die 20 Minuten erreicht Ach was, ich nehme Dauer auf und ich nehme jetzt mache jetzt mal eine größere Aufnahme. Bis ich irgendwann aufhören muss. So. Es ist ein Diamant! Guck mal, wie geil er sich dreht. Ist das nicht Epic? Epic? Hm. Hm. Ja, Bau ab, los. Wir haben einen Diamant. Das gefällt mir natürlich sehr. Ich brauche den Kabel wieder, sonst komme ich da nicht hoch. So, zack, zack, zack. Zack. Okay. Okay. Die dauern ein bisschen länger als sie ein bisschen sind wie Stufen, glaube ich, und so. So, also sie zählen so viel zumindest, glaube ich. Habe ich das Gefühl. Weil das irgendwie manchmal ein bisschen länger dauert zum Abbauen. So. Und was haben wir hier? Was ist das? Es ist ein Snowbrick. Super. Ganz toll. Wie toll. Ja, mein Snowbrick. Ja, es gibt auch so Snow... Ja, ähm, ist diese? Äh, Snow-Dinger. Also Snow-Ziegelsteine. So ein Scheiß-Dreck. das? Ach, das sind, was ist sind Ach so sieht Zuckerrohr bei Fancy-Blocks aus. Das ist ja auch mal geil. Wieder sich da oben scheiße Tarnt, ey. Wie mies. Komm doch her. Komm her. Komm her. Tarn nicht, du Potzau. Bleib weg. Oh, komm, stirb je sterben. So, zack. Äh. Ach, erst mit fancy Blocks andrehen sich die Items sogar. Ist das auch mit Sand? Ja, okay, aber die haben ja keine Umrandung, also sieht das auch nicht so epik aus. epik Epic, ich sag's so komisch epik, Gar nix mich ein zweiter Diamant wäre nett gewesen ich dachte da hinten wäre Kohle aber es ist nur die abgebaute Scheißdreck da abgebaut äh angefangen abgebaut äh, angefangen abzubauen dieses Ding doch ja ding ding dang dang, dang. Das sieht ja mal richtig geil aus und die drehen sich auch so epic. also okay, wieso, wieso schaffen das wieso kann man das nicht im normalen Spiel mit einfügen das ist doch einfach nur geil so, der wird jetzt auch wütend, oder zumindest der da hinten, war ja klar. Weil die haben da so ein Rudelverhalten, wie die Hunde. Ich, nee Hunde gibt's auch, also ich wollte gerade sagen, die sind vielleicht ersetzt worden gegen die Hunde. Da hinten scheint noch ein Friedhof zu sein, aber da die Ohren sehen abgebaut aus. Das heißt, es könnte sogar das sein, wo wir herkommen. Okay, dann hätten wir, wüssten we wir wenigstens... Wohin? Nee? Hä? Lol, aber wieso ist denn nur eine Urne? Und eine Mumie. Ganz viele Mumien, oder? Die Mumien sind... Aha. So machen. Okay. Also unten stimmt hier nicht. Es sind nur zwei. Das sind die anderen zwei? Ja. Zack. Du, du, Fucking Eisgeist stirb stirb gut Eisblöcke ah das die brauchen wir die brauchen wir die sind ganz wichtig das werden die auch noch irgendwann wenn wir haben sehen wieso und wir haben ein Steinschwert erhalten super ich habe schon gehofft das wir ein Eisenschwert okay in welche Richtung müssen wir denn dann zurück also noch einer aber das sind wieder keine Urnen. okay dann muss es ja aber runter zurück wir haben die alle keine Ohren haben wir die schon letzten Part irgendwann abgebaut? Nein, aber das ist auch nicht der. Das ist auch nicht der, wo wir ja schon waren. Okay, hier ist kein Treibsand, wo ich stecken bleiben kann. Das ist gut. Seppo wird mich hoffentlich auch nicht angreifen. Wo sind wir denn? Ja, okay, so so ein bisschen gucken. Das ist eine Orientierung ungefähr, aber ich war ja nicht. ja, so oh, yeah, die Kohle sieht auch geil aus, wie sich so dreht. Das sind einfach alle geil aus, wenn die sich so drehen. Also ich glaube, wir werden diesen Fancy-Block-Ding da drin lassen, egal was ihr sagt. <lacht> Weil irgendwie scheint auch die Framerate gerade nicht drunter zu leiden. Okay, jetzt bringen wir erstmal alles he sicher heim. Wir haben schließlich einen Diamanten bei uns. Das dürfen wir nicht vergessen. Äh, ja. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo ist daheim? Ich habe kein Cheats Erlauben ausgemacht, ja, dass, dass man zur Not zurückfliegen könnte. Äh, ich habe nichts gesagt. Ja, vielleicht nehmen wir uns wenigstens noch die Schweine mit. Ich hoffe natürlich, dass wir dadurch nicht sterben, durch diese scheiß Schweinerei hier. Schlechter Wortwitz, hallo.